Ja, hallo Lieben, Christian Schumacher, Patheraptionskoach, und so weiter und so fort. Und äh, äh, Partherapie Ausbildung geht übrigens los, falls da doch noch jemand reinflutschen will am 15. Februar. Ähm, einige haben da schon ihren Account, die das gekauft haben. Und ähm, glaube ich zumindest. Und äh, ja, heute klingt auf Englisch immer so ein bisschen besser, uh, the art of not giving a fuck, also die Kunst irgendwie Scheiß drauf zu geben, was Leute machen uh, und einfach, weiß ich nicht, so viel drauf zu geben, was auch im Dating passiert, so frustrierend das aber manchmal sein darf, sondern einfach seine Schlüsse daraus ziehen, weiterziehen, uh, weil also diese Idee, man könnte ja so jemals Grund, also auf einer ganz tiefen Ebene ankommen im Leben, die würde ich mir mal nach ganz hinten schieben, macht sein, dass der Einzelne von euch dann plötzlich erleuchtet wird und kommt irgendwie komplett an dem Leben, weiß ich nicht. Aber für die allermeisten von uns, ähm, ja, du kommst, selbst wenn du jetzt in, in einer sicheren Beziehung bist, ist das natürlich ein Riesenziel, was du erreicht hast, aber dann geht es auch weiter. Da musst du diese sichere Beziehung füllen, da musst du vielleicht müssen, um ein bisschen Bindungsangst zu kämpfen. Also es gibt immer ein neues Level und das wird hier nicht aufhören, bis, bis wir nicht in der Kiste liegen ne? oder verbrannt werden oder was auch immer. Äh, wird es nicht aufhören und ähm, von daher gebt nicht so viel drauf, wenn, wenn es ein neues Level gibt. Ähm, das mal so als Vorrede zu der nächsten Mail. Eine Zuschauerin. Äh, Hallo lieber Christian, ich weiß gar nicht weiter und schreibt dir Hilfe suchen. Nach der Kennen und Arbeiten an meinen Mustern, unter anderem passiver Bindungsangst, Co-Abhängigkeit, was ich nur dank deiner Kurse bearbeiten konnte, stehe ich nur noch viel gestärkt, stärker als noch vor ein paar Jahren da, so meine Einschätzung. Nach äh, langer Singlezeit habe ich vor sechs Monaten eine Beziehung, äh, hat sich angebahnt, die vielversprechend begonnen und sich sicher angefühlt hat. Ich war echt glücklich und dachte, ich habe es endlich geschafft und jemanden kennengelernt, wo Chemie und Kompatibilität stimmen. Also äh, kann es gut sein, häufig ist es so bei sicheren Beziehungen, dass man ein bisschen zu kämpfen hat mit, ähm, ja, mit Bindungsangst und dieser Ruhe und dieser Stabilität. Also wenn das so gar nicht da sein sollte musste man vielleicht fast schon mal gucken, ob es nicht doch instabiler ist, als man dachte so. ne? Hoffe, das war verständlich. Ähm, ich würde gerne an dieser Stelle einfach aufhören zu schreiben, aber nun bin ich doch am Zweifel und weiß gerade nicht, was los ist mir, mit mir ist und ob es an mir liegt. Wenn ja, dann bin ich um deinen Ratschlag sehr dankbar. Es sind folgende Sachen vorgefallen, die mich nun sehr verunsichern, ob er tatsächlich der Richtige ist. Nach einer Corona-Erkrankung von mir haben wir uns 1,5 Wochen nicht gesehen, aber täglich telefoniert. Nachdem ich dann zwei Tage negativ war, wollten wir uns wiedersehen. Die ganze Woche über hat er mir auch gesagt, dass er mich vermisst und sich freut, mich wiederzusehen. Ich war bedingt eben durch die Krankheit komplett isoliert und habe mich riesig gefreut, ihn wiederzusehen. Wir haben auch telefoniert und uns eben für den nächsten Tag verabredet und dann aus heiterem Himmel, circa zwei Stunden später, ruft er an und sagt das Treffen ab mit der Begründung, dass eben wegen der Ansteckung doch zu gefährlich wäre. Hat sich für mich, für mich gefühlt wie ein Schlag ins Gesicht angefühlt. Äh, ja, also kann da eine Irritation verstehen. Ich würde jetzt bei allen Sachen rund um, äh, Covid würde ich immer noch ein bisschen sagen, okay, also manche Leute sind völlig panisch, was Krankheiten angeht und würde ich noch so ein bisschen benefit of the doubt, aber, äh, wenn man negativ, ja Gott, wenn man negativ ist, ist man negativ, wo man sich ja nicht sehen kann, aber wie gesagt, also weil ich ein paar Leute erlebt habe, die einfach völlig durchgedreht sind äh, bei Covid, müsste man da nochmal gucken, aber ja, kann ich verstehen, dass sich das irritiert hat. Ne? Äh, es hat einfach schrecklich weh. Ja, das ist ein bisschen, was ich meine, also da, also ich kann, wie gesagt, ich kann das total verstehen, alles gut mit dir, aber deswegen hatte ich gesagt, äh, die Kunst einen Scheiß drauf zu geben, also du gehst du jetzt wieder mit so einer bestimmten Erwartungshaltung dran. Ich fand, es hört sich jetzt so normal an, ne? so eine Erwartungshaltung von... Das Dating wird jetzt so und so weiterlaufen. Die sollte man aber gar nicht haben. Man sollte gerade am Anfang, auch am längeren Anfang einer Beziehung, sollte man so eine Haltung haben. Ja, mal gucken, was nächstes Date passiert. Mal gucken, was nächstes Date passiert. Weil dann ist man auch nicht so enttäuscht. Also immer so im Moment bleiben. Ich weiß, das ist schwierig. Auch jetzt nichts Negatives vermuten, sondern einfach. Okay, das Date war gut. Was kommt jetzt? Nächste Date. Okay, das war gut. Nächste Date. Das war nicht gut. Hm, okay, mal gucken. Und einfach, ey, ganz ehrlich, ich, ich, einfach einen Scheiß drauf geben. Ja, okay, jetzt gucke ich mal. Okay, das ist komisch. Könnte einen Grund haben. Wir gucken mal weiter. ne Weitere, weiteren, äh, was weiß ich, Spionageballon aufsteigen lassen. Also jetzt ich nutze gerade nur was so politisch gerade los. Also, äh, nee, sonst natürlich nicht spionieren. Aber was ich sagen wollte, ist einfach, ja, mal so vermerken, finde ich komisch. Gucken wir mal weiter. Ne? So. Ähm, ich habe dann hinterher geprüft, welche alten Wunden da wo aufgerissen worden sind. Ja, okay. Konnte es aber halt nicht wirklich nachempfinden, da ich an seiner Stelle nie so gehandelt hätte. Ja, das ist schon eine gute Sache, weil wenn, wenn das so extrem weh tut, plötzlich sind schon häufig alte Wunden. Und wie gesagt, gehen wir jetzt mal nicht so drauf ein, kannst dir gerne angucken. Innere Kinderarbeit und was weiß ich. Oder du kannst einfach ins erwachsenen ich gehen und kannst sagen: Ich gehe Ich bin nicht mehr bereit, mich über sowas aufzuregen. Schauen wir mal, was passiert. Das ist eine Sache, die ich gerade sehr für mich sehr stimmig finde. So, ne? Jetzt auch bei anderen Sachen im Leben. Ähm. So, ich habe dann äh, viel geweint und ihm gesagt, dass er mich damit sehr verletzt hat und dann, dann haben wir drüber gesprochen, es schien soweit geklärt zu sein, letzte Woche hatten wir ein Thema bezüglich gemeinsamer Zeit, ja, es kommt wahrscheinlich das nächste, ne, er macht derzeit eine Weiterbildung und lernt sehr viel, steht darunter unter Druck und hat wenig Zeit, ich habe Verständnis und meinte aber, wenn ich es, dass ich es schön finden würde, wenn wir einen Abend am Wochenende und Sonntagvormittag gemeinsam Zeit verbringen würden, ja, also, ich mein, das also gehen wir von außen seid fest zusammen, dass man wirklich nicht äh, zu viel verlangt, weil das ist ja, was wir immer wieder besprechen, hier ja, eine Beziehung, wir wollen ja keine Krümelbeziehungen führen. Und äh, wenn jemand nie Zeit hat, und wir wissen ja, dass viele Bindungsängstler finden immer neue Gründe, ich meine, das ist so deren Dynamik, das ist jetzt kein Bashing, aber immer neue Gründe, worum es nicht geht. So, ne? Und ich meine, wenn man will, geht es immer, ne? Also, aber ich, ich kenne sowas, hätte sowas auch mal, dass jemand sagt, ja, ich muss jetzt wochenlang, monatelang lernen, wir können uns nie sehen, <lacht> nie können wir uns sehen, es geht gar nicht, ja, ist seltsam, ne? was soll man dazu sagen? Ähm so, okay, also du hast deinen Wunsch geäußert, alles gut. Ich fühle mich momentan durch ihn abgeschoben und er ist sehr auf Lernen und seine Ziele fokussiert. Ja, muss man wieder reden und versuchen, Kompromisse zu finden. Ne? Hast du ja jetzt auch gemacht. Äh, dieses Wochenende ist, ist, mir dann, ist es mir dann zu viel geworden. Das ist ja häufig so, wenn einen Leute, die noch bindungsängstlicher sind als man selber, einfach auf die Palme bringen durch diese ganzen Mauern. Ja, aber immer wichtig auch selber zu gucken, hey, verlange ich gerade, als wenn mein Pluspol ist verlange ich jetzt zu so viel, also immer wieder versuchen, Objektivität reinzubringen. Ne? Aber gut. Ähm, wir haben uns für Samstagabend verabredet, er bat mich noch, dass ich zu ihm kommen soll, da er noch, bis ich komme, fürs Lernen nutzen kann. Okay, für mich war das verständlich und ich habe mich schon auf den Weg gemacht, als er ein Anruf kam, dass ich doch bitte nicht kommen soll. <lacht> das war lustig, ja? aber schön war es nicht, finde ich. Ah, jetzt geht's wieder los. Uh, da ich ihm derzeit, nee, da er eine Einladung zu einer Feier übersehen hätte. Oh Gott, ey. Leute, was ist los mit dieser Welt? Ey? Uh, Hups, habe ich übersehen. Wo Leute dort sind, die ihm derzeit auf seinen Weg unterstützen und der schon auf dem Weg dorthin. Guck jetzt weißt du doch, dass diese ganzen Sachen, wo es dir wehgetan hat, dass das vielleicht doch nicht ein inneres kind war sondern dass er einfach äh, scheiße ist hier. sorry also das heißt ja auch äh, ich meine wer sagt sowas also das ist der subtext ist ja auch du gehörst nicht zu den leuten die mich auf meinem weg unterstützen der subtext ist auch ey, auf eine coole feier gehe ich, geh ich doch nicht mit hier gehe ich ohne dich sehr ja wohl klar und dritter subtext dafür habe ich zeit für dich nicht ähm, also für mich wäre es Aus heutiger Sicht wäre für mich sofort Ende Gelände, sage ich ganz ehrlich. Also äh, meine ich, äh, was heißt Ende Gelände? Ich würde sagen, du, sorry, ähm, kommt immer drauf an, wie wie äh, liebesüchtig man so unterwegs ist jetzt. Versteht man der Ratschläge jetzt nicht falsch, ne? Ähm, aber ich würde dann sagen, du, sorry, das ist... Also, wenn ich jetzt gar nicht liebesüchtig wäre, können man auch sagen, du, sorry, ich schuf das jetzt mal runter hier auf Freundschaft, plus, habe ich keinen Bock drauf, können uns ja ab und zu treffen. Äh, und ich gehe jetzt auch aus und <lacht> hab meinen Spaß woanders, ne? Alles klar, danke für die Lektion und äh, weiter geht's, ne? So würde ich das handhaben, also das soll. No fucking way würde ich das akzeptieren, aber ist deine Entscheidung, ne? So, weil das ist so in the face und so dreist einfach und ähm, jetzt frag mich nicht wieder, warum macht er das? Also diese Fragen, warum, warum werde ich ja keine Antworten bekommen, ne? äh, Ich war komplett vor dem Kopf gestoßen, mit Recht. In solchen Momenten äh, fühle ich die Gefühle wie eine hohe Wasserwand die über mich einbricht und ich wollte die Beziehung liebsten sofort beenden. Sorry, wenn du mich fragst, kannst du auch andere fragen. Steiners und Dealbreaker, Deal Raker gerissen, du bist raus. Hast deine Chance gehabt? hast. <lacht> Tschüss, mein Lieber, viel Spaß im Leben. Hab noch viel Spaß auf der Party. Ich mach mal eben meine Tinder-App auf und mal gucken, was ich noch heute Abend so laufe. Tschüss, hier seine Sachen stehen vor der Tür. Ja, also ganz ehrlich, ey, man, solche, weiß ich nicht, da musst du auch mal... Was, ey, dein Freund, der braucht ja auch echt mal eine Lektion, finde ich, wirklich, ey. Also... Naja, aber es sind alles, du musst das entscheiden. Ne? Ich, ich bin, das Leben hat mich echt hart gemacht. Das ist vielleicht auch nicht immer das Beste, aber muss ich, also ich finde es schon echt krass. Ne? Äh, er wäre noch abends nach der Feier zu mir gekommen. Ja, sorry, müssen wir gar nicht drüber reden. Also, das, ihr, ihr kommt ja mal gerade zusammen, das ist ja jetzt nicht so, dass ihr... 20 Jahre erfolgreich zusammen seid und dann will mal jemand allein auf irgendwas gehen. Äh, weiß ich nicht, falls sich das irgendwie so ergibt oder so. Aber äh, ich hätte auch sowas keinen Bock mehr, ganz ehrlich. Dann lieber gar keine Beziehung, würde ich sagen. Echt, was, was soll der Scheiß? wirklich? Ähm, aber ich habe nicht reagiert und war einfach nur zutiefst enttäuscht. Mit Recht. Am nächsten Tag schrieb ich ihm, dass ich nicht reden will, und mir die Worte fehlen, dass er das so gemacht hat. Mit Recht. Christian, was ist hier los? Leute, fragen mich nicht immer, was hier los ist. Ich, das, mir ist sowas auch egal. Also ich gucke nur auf das Verhalten von Menschen. Wenn es nicht stimmig ist, pff, ist nicht, stimmig. <lacht> Weiß ich nicht. Diese Warum-Frage, ich kann mal wieder Hinweis auf meinen Glückskurs, dass das Thema... Äh, Warum-Frage ist einer der Unglücksbringer in unserem Leben. Warum, warum, warum, warum? Psst. Richtige Antwort darauf ist, sage ich nochmal, gute Frage. Wir wissen es nicht. Und es ist auch letztlich scheißegal. Ne? Äh, ich nehme wahr, dass er sehr auf sein Lernen fokussiert ist und mich dann komplett wegschiebt. Ist das normal? Also, Könnt ihr mir sagen, was normal in dieser verrückten Welt ist? Mal ganz ehrlich, was ist hier normal? Ich äh, weiß nicht, das, das ist eine Unglücksfrage. Was ist normal? Wenn man erstmal gewisse Bewusstseinsschritte gemacht hat, findet man einen Großteil der Welt meiner Ansicht nach irre. Man kann ich nur drüber lachen. Also man kann einfach nur drüber lachen und das auch keinen da drüber stellen oder so, weil man war ja selber auch mal an dem Punkt, man kann, man kann nicht nur drüber lachen, wirklich. Ja, ähm. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, so traurig wie es ist. Ich weiß nur, was ich fühle, und es fühlt sich für mich sehr verletzend an und ich weiß, dass ich so nicht handeln würde. Vor allem, weil ich gerne mit ihm zusammen bin und versuchen würde, jede kostbare freie Zeit da miteinander zu verbringen. Ja, aber er ist nicht so wie du. ne, äh, Bin ich vielleicht diejenige, die zu emotional reagiert? Nee, also in dem Punkt bestimmt nicht. Also wie zum Beispiel sich an Absprachen zu halten. Absprachen. Absprachen sind heute ein ganz schlechtes Thema heutzutage. Absprachen. Das ist ja schon, also wir merken das auch so bei, bei Seminaren, dass das ist wirklich so schwer, so einen Leute draufzukriegen, weiß ich nicht, dass, dass man sich anmeldet und dann, dass es auch mit den Leuten stattfindet, die sich angemeldet haben. Es wird immer mehr, dass ich Leute... Ist ja auch in Ordnung. Also jeder muss das machen, wie er will. Also abmelden, wir stornieren, melden sich neue an, stornieren. Also, es scheint, ich weiß nicht warum, ich habe keine Ahnung, immer schwieriger zu sein, sich irgendwie festzulegen, so, ne? Und klar, manche haben natürlich auch reale Gründe, aber man merkt einfach, dass es immer mehr wird. ne Und ich, ich weiß es nicht. Absprachen und Commitment scheint immer weniger zu zählen, aber es ist so wie es ist. Ja, drauf scheißen, wirklich. Äh, bitte hilf mir, während ich die Zeilen schreibe, könnte ich schon wieder weinen, da ich dachte, ich habe mich da rausgearbeitet. Ach komm, jetzt nehmen wir es so doch nicht so wichtig. Ist wieder, entweder eine Beziehung ist gut, dann genießt du es, oder sie ist gut bis zu einem gewissen Punkt, dann hast du es bis dahin genossen und dann wird sie schlecht und dann lernst du. Ja, so <lacht> ist das Leben, ne? Gibt ja nicht so viel Energie rein, ne? Ähm, also, ja verstehe das jetzt mal so, dass, dass das so momentan ist, dass du jetzt ein bisschen schlecht drauf bist, ähm, ja, also kein, wirklich, mach dir nicht so am Kopf, es gibt immer einen nächsten Schritt und ähm, die, diese ganze Idee, dass wir so grundsätzlich irgendwo ankommen, äh, du, du bist bestimmt einen Riesenschritt äh, weitergekommen und kannst jetzt wieder deine eigene, nicht meine, Standards und D-Breaker testen, nee, hey, ist eine super Lernaufgabe und Leben geht weiter, es gibt noch, äh, selbst wenn du den jetzt nicht, wie man willst, gibt es noch vier Milliarden weitere Männer. So, wirklich, gibt da nicht so viel Energie rein, ne? ganz ehrlich. Ich habe das Gefühl, dass ich das zurückgeworfen bin. Ja, natürlich, das natürlich ist das schmerzhaft und, und äh, zurückgeworfen, aber nicht, nicht wirklich. Nichts kann ich wirklich zurückwerfen. Ne? Ja. Äh, und ich nicht klar erkenne, was das ist und ob es richtig ist. Ich glaube, Du findest schon die richtige Antwort. Danke dir von Herzen für deine Antwort. Von Herzen zurück und wir sehen uns bald wieder.